Joyeux 55e für Bruno Falsch. Ich gratuliere dem deutsch-französischen Jugendwerk zum 55. Geburtstag. Danke. Für ein Zuhause in beiden Ländern. Für die vielen tollen Erfahrungen, die ich mit dem Voltaire-Programm sammeln konnte und die meine Zukunft bis heute geprägt haben. Der Traummotor für die Union Européenne. Ich mir die Chance, den Ambassadors der Franco-Allemande zu sein, wo ich in Europa Für Meine erste große Liebe und vier Jahre Fernbeziehung. Die neuen deutsch-französischen Jugendbegegnungen, die ich begleiten darf. Fachanimation! Für die vielen coolen Aktionen, zum Beispiel für den deutsch-französischen Ministerrat in Paris. M'avoir permis de passer un an en tant que volontär dans une école en Allemagne. Für les belles rencontres. Ein unvergessliches Jahr in Marseille mit vielen neuen Erfahrungen, neuen Freundschaften und unzähligen Momenten, die mich mein Leben lang begleiten werden. Für le Programm Brigitte Sauzé, qui m'a permis de rencontrer non seulement une Correspondante, mais aussi une amie depuis 10 ans. Herzlichen Glückwunsch!